Ob Blumen, Früchte oder Gewürze, alles um uns herum riecht. Bis zu 10.000 unterschiedliche Gerüche kann unsere Nase wahrnehmen. Sie wirken unmittelbar auf unser Gehirn und beeinflussen so unsere Erinnerungen, Gefühle und sogar die Partnerwahl. Das und vieles mehr konnten Besucher vom 20. bis 23. Juli in der Münchner Stadtbibliothek Neuhausen erfahren. Ja, ich stehe hier am Freitagnachmittag vor meinem Schnuppertisch. Es ist der letzte Tag der Schnuppertage. Das waren vier Tage hier in der Münchner Stadtbibliothek in Neuhausen. So ein Projekt, das wird organisiert von den Riffreportern, unterstützt von der Robert-Bosch-Stiftung. Mein Name ist Dr. Fabienne Hübener. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und Riechexpertin. Und hier ist ein Schnuppertisch aufgebaut. Da haben jetzt über die letzten vier Tage eigentlich jederzeit die Menschen, die hier zu Besuch waren in der Bibliothek, an verschiedenen Düften geschnuppert, ähm, aber auch einfach sind mit mir ins Gespräch gekommen, was sind die Lieblingsdüfte, welche drei Düfte würde man ähm auf einem Spaceship mitgeben, damit Aliens die Welt verstehen, die Duftwelt, unsere Duftwelt verstehen. Also mit interessanten Fragen ins Gespräch gekommen. Aber die Hauptattraktion war tatsächlich, hier an diesen Düften zu schnuppern. Es gibt ganz ungewöhnliche Düfte wie Teer und Heuschrecken, feuchte Erde. Und auch zu schauen, wie gut riechen die Menschen, wie gut können sie Düfte identifizieren. Ich war ganz überrascht. Hier sind sehr viele Leute hingekommen, die sich schon sehr für Düfte interessieren, die sehr gut sind, die sehr viel Ahnung haben. Ich habe das Gefühl, das ist so eine eingeschworene Gemeinde aus Menschen, die schon wissen, wie wichtig der Duft ist. Und die werden jetzt auch teilnehmen. Die meisten haben Kärtchen eingeworfen an einem zukünftigen Forschungsprojekt, an einem Bürgerinnenforschungsprojekt. Das nennt sich das kritische Riechtraining. Und da geht es um die Frage: Wie können wir das Riechtraining noch verbessern? damit die Menschen noch mehr davon profitieren und ihre Nase besser trainieren und vielleicht auch noch in, in bessere Stimmung kommen und ihre kognitiven Leistungen verbessern. Aber natürlich muss bei einem Bürger- und Bürgerinnenforschungsprojekt auch die Wissenschaft zu Wort kommen. Deshalb gab es zusätzlich drei Vorträge via Zoom, in denen ausgewiesene Expertinnen auf dem Gebiet der Geruchsforschung ihr Wissen teilten. Weniger wissenschaftlich, deshalb aber nicht minder spannend, war der Vortrag von Dr. Ferdinand Storb. Denn der Duftexperte und ehemalige Direktor einer internationalen Duftfirma, der live vor Ort war, gewährte auf unterhaltsame Weise interessante Einblicke in die Arbeit von Duftkünstlern und lüftete dabei so ja, manch wohlgehütetes Geheimnis. Inzwischen andere Verfahren, CO2-Destillation oder also die sehr viel schonender sind ähm, und sozusagen das Ding noch ein bisschen reiner rausbringen. Genau, und jetzt geht der Tag zu Ende. Ich bin ganz erschöpft und ganz froh. Es war eine tolle Erfahrung, vor allen Dingen die Begegnung mit den Menschen, wie wichtig Düfte für die Menschen sind.